hey leute und herzlich willkommen zu Master gaming diesen sonntag möchte ich ein neues format der AVA-Reihe vorstellen ich nenne dieses format Gun sunday seit waffen sonntag und ja in diesem format werde ich euch waffen vorstellen jede woche eine neue Ich werde dann halt irgendwann alle waffen durch haben im shop und wir fangen an mit einer waffe die schon fast eine legende ist die sa 58 Para, auch einfach nur kurz genannt Para in-game. Also, das ist eine Waffe, die hat sehr viel Recoil aber auch einen sehr guten Damage. Die wurde allerdings sehr viel genervt und ist deswegen nicht mehr die Top-Waffe. Aber so vor zwei Jahren war das echt die Favorit-Waffe. Also, wer damit umgehen konnte, der war einer der besten Spieler dann sozusagen. Hat auf jeden Fall einen Vorteil, die Waffe kontrollieren zu können. Auch wenn die 1000 mal genervt worden ist, kann man sie immer auch benutzen. Was den Mods angeht, benutze ich persönlich. nur den Long Range Barrel, aber viele empfehlen einfach diese Mods. Moment. Entweder diese Mods oder diese Mods oder einfach nur diese Mods. Also, wenn man die Thurston empfohlenen Mods kaufen würde, kostet das Ganze. Moment. Ähm 73.500 Euro Ingame-Währung Aber die Waffe besitze ich jetzt schon Ich zeige euch nochmal, dass ich auch mit den Mods spiele, die ich gerade erwähnt habe Also nur mit Long-Range Barrel ähm, Machen wir die mal zur Hauptwaffe Zu uns ins Spiel ja, Der F-Mitch ist ganz gut zum zeigen Und dann schauen wir einfach mal das Game So, dann schaut euch mal an, ein wenig Gameplay mit der Waffe, oh mein Gott, was FS so hat. Mein Maus ist richtig eingestellt. Dann kann es losgehen. Ich bin auf jeden Fall kein bisschen aufgewärmt. Wie ihr seht, muss man die Waffe tappen. Und ja, dann haben schon direkt den, oh shit, den ersten Kill. Und wir kommen natürlich mit der totalen Noobwaffe an. Wir mal hier an der Wand tappen, wenn man langsam tappt Das ist so das Tempo, dass man tappen kann, damit es sehr stabil bleibt Ups Ist einfach so schnell Man kann die auch ein wenig sprayen, aber maximal drei schuss So, und jetzt gehen wir weiter killen hm, scheiß Granate Oh, ich hab dich gesehen Oh, ich bin blind. Ich habe die sogar gesehen, dass das nur noch nicht realisiert. Warum ist das Spiel so laut? Machen wir es mal etwas leiser. Ja, ich spiele gerade nicht schlecht. Komm, gehen Schritt weiter, und dann nicht. Wow, ich bin... Also denke jetzt nicht, dass die Waffe schlecht ist. Ich spiele einfach nur schlecht. <lacht> bin ich auch ehrlich zu. Aber komm, jetzt machen wir mal hier... Wow. Da, man klickt, oder oh, Doch nicht Ich verfehle seinen Kopf natürlich Oh, ich, ich bin so schlecht Da dann kommt Flashback und gibt ihm mit der Granate einen Headshot Aber oh, ja klar, ich verfehle den Head und der werft einfach die Granate in die Schrasse So, seht ihr? Einen Schuss im Kopf und den Tod Da noch einen kommt Oh, der ist schon dran, Alter. Ich hätte es schon früher dahin gucken sollen, ich, ich wollte einfach so nur die Range Headshot-Rate zeigen. Aber ja, der hatte keinen Bock darauf. Die Jumpshotten kommen mit der Waffe überhaupt nicht, das ist viel zu ungenau dafür dann. und Flash doch nicht ein scheiß Deathmatch. unser typ ist einfach darauf anstatt ein gegner auch wir was neues wir pushen die gerade voll in seinem base da oh. oh, fs drop oh oh oh shit oh hört doch auf granaten in meine fresse zu werfen arschlöcher oh gott Wie ihr seht mit drei hits würde ich ihn töten ich treffe aber nur zweimal weil ich ein 0 Richtiger Noob dieser Marvlei Wo hat er überhaupt das spielen gelernt Okay, die pushen nicht Oh, ich bin so ein Noob Wait them out, lol Jetzt zeigt euch, oh ich verfehle den Scheiß Kopf. Manchmal bin ich echt extrem schlecht. Ich weiß auch nicht, warum ich muss so Scheiße spielen. Und manchmal einfach nur Headshots machen. So ein Jersey-Ding würden jetzt ein Sauspiel sagen. Ja, das war ein schöner Tweet Abschluss. Ich hoffe, gefallen. Das war dann die erste Folge heute von ganz Sunday. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst mich einfach wissen. Wenn ihr das nicht sehen wollt und ihr lieber einfach ganz normales Gameplay haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben freue ich mich. Über ein Abo natürlich auch. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.